Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu Meme-Mittwoch. meme, -Mittwoch. meme, meme Nee, das klingt scheiße. Tom ist im Urlaub. Immer noch. Der Typ ist gefühlt Jahre im Urlaub. Wahrscheinlich sehe ich ihn nie wieder. Annett mit dir? Nee, ja, fühlt sich wirklich wie eine Ewigkeit an, seit er seit der im Urlaub ist. Aber es ist gar nicht so lange. Naja, heute muss ein Video rauskommen. Deshalb muss ich mal wieder Hand anlegen... Und oh, ich mach mal wieder was, was ich ewig nicht mehr gemacht habe und zwar Memes angucken auf Twitter. Weil das ja auch so ein neues Format ist, das bestimmt von niemandem so umgesetzt wurde. Ich mache doch nur Spaß. Ich meine, es spricht auch nichts dagegen, sich ein paar Memes anzugucken, um den Tag zu versüßen, nicht? Äh, momentan ist ein bestimmtes Pokémon in aller Munde und zwar Solorzalot. Das, das Ding ist voll die Meme-Kanone, also geben wir mal ein. By the way, holt euch Cat Quest 2. Wie heißt der im Englischen? Lauchzelot? <lacht> Ja super keine Ergebnisse läuft bei mir wie heißt das Vieh denn in Englisch auch zu laut PokeWiki was sagt denn PokeWiki Surf ah Surfendstil okay ja sauber okay das ist eigentlich ziemlich nice to be honest ich mag das Design das passt voll perfekt so das harmoniert sehr gut mit Link das sieht eigentlich ziemlich nice aus aber stellt euch mal vor Sobald das mal Pokémon äh, Shield und Sword raus ist, dauert es bestimmt nicht mal lange, bis irgendwer die, die das Asset da extrahiert und dann bei Breath of the Wild einfügt. Und dann kann man auch tatsächlich als Solauch zu dort spielen. Was haben wir hier? What an interesting Pokémon. <lacht> I'm getting Coco, äh, uh, wie ist der Coco Vibes? Alola, Coco, Bye. Ja, das ist aber eine ganz schöne, lange ganz schön lange Lanze. Ne? Soloth, so könnte ein exzellenter Speerträger bei, bei Monster Hunter sein. Was haben wir hier? <lacht> It's Smug Aura mocks me. Pathetic. Wie in so einem Anime. Pathetic. Nani? Was haben wir hier? Ach, das, ach, das kommt, <lacht> das kommt ursprünglich von diesem Eben. Ach ja, ich erinnere mich. <lacht> Die Ente. <lacht> Oh, die ist so gut, ey. Ich möchte ein Anime über diese Ente bitte. Okay, das ist einfach nur ein gutes Artwork. Ich finde es aber schön, dass sich die Monobrau von Entron noch weiterentwickelt hat und noch weiter ausgeprägt hat. Guckt euch diese männliche Monobrau an. Die vor Männlichkeit nur so strahlt. Sie ist so männlich, dass sie keine Lücke dazwischen zulässt. Es ist eine verbundene Linie, quasi ein Highway für Haare. Oder Läuse. Je nachdem. Sehr männlich. <lacht> oh, <lacht> oh Mann <lacht> Ah ne ey Och, ich könnte den Kampf gar nicht ernst nehmen Ich könnte den ganzen Charakter gar nicht ernst nehmen Auch stellt euch mal vor Sefirot hat so, eine, so einen Lauch als, als Schwert ey Oh Mann, nein nein. nein. Lauch, -Lot. <lacht> ey langsam wird das ein bisschen übertrieben <lacht> Das, das ragt ja schon ein bisschen in die Wolken Ey, voller Wolkenkratzer Nee ey, langsam, langsam wird's übertrieben. <lacht> Was ein nicer Screen Was ein nicer Phonescreen, ey. <lacht> ja, genau das dachte ich mir. Ich habe echt bei Soloft jetzt gerade bei den Memes vor allem an, an, diesen Coco, an dieses bei gedacht. Oh Leute. Was sind das denn für... Was ist das denn? Hat er denn eine Beule? <lacht> ja, nicht äh, im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Und diese Oberschenkel. Boah, Oberschenkelmuskeln. Oberschenkelmuskeln. Hey, aber der hatte doch keine, der hat doch keine Beule da unten gehabt. <lacht> und auch keine Oberschenkelmuskeln. What the fuck? Der war wohl anscheinend im Fitnessstudio. <lacht> oh Mann, ey. Ich könnte mir echt vorstellen, dass man irgendwie so Lauchzlot in so irgendein so ein RPG rein moddet und das dann tatsächlich auch irgendwie gut aussieht. Ich meine, dass sie gar nicht mal so schlecht aussieht mit diesem Bild. You versus the guy she tells you not to worry about. Eins zu eins. <lacht> Dieser Fuckblick, ey. Wir brauchen einen Anime über Porenta. Ich meine, es soll auch zu laut. <lacht> Same fucking energy. Oh, Mann. Ey, und Scheiße, das könnte echt so... Das Pokémon würde echt zu ihm passen. Allein schon die Ausstrahlung. Allein schon die Augen. <lacht> was zum Fick ist das denn für eine Fehlgeburt? Das Ding ist ein bisschen zu klein geraten. Wo sind die... Was ist mit den Augen passiert? Es hat keine... Keine Beine. Es hat nicht mal... Es hat keine Augen, es hat nur Pupillen. <lacht> Was ist mit dem Mund passiert? Also dieses Pokémon sieht so weird aus. Aber Hauptsache die Monobraue richtig zur Geltung bringen. Hier schon wieder ein sehr gut gezeichnetes Bild. Ich glaube, das, das Internet feiert Boah, so so Oh, Sollautsalot so als Mensch tatsächlich. Das sieht ja cool aus, wirklich. Aber es fehlt die Monobraue. Nee, nee. Literally unwatchable. Das ist auch sehr nice, to be honest. Das passt sogar perfekt. Salochzelot auf einen Ponitas Ist nur ein bisschen prekär, weil Lauch ist ja eigentlich Pflanze und Galoppa ist ja ein Feuer-Pokémon. Und es hat eine Feuermähne und überall ist es warm. Und es kann sehr leicht äh, ankokeln. Aber hey, whatever. Salochzelot gibt keinen Fick auf Logik. Salochzelot steht über den Elementen. Oh, nice. Das sieht ja cool aus. Wirklich. Ich finde auch, to be honest, ich finde äh, das neue Raben-Pokémon hier... Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, man. Ugh. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Mir fällt gerade nicht ein. Das Rahmen-Pokémon sieht ziemlich nice aus. Das ist mal eine nice Idee. Statt einfach nur den Lauch zu benutzen und ein Lauchschild, einfach ein paar Variationen mit reinbringen. Karotte mit einem Karottenschild, Spargel, mit Spargelknospen und eine Chili. Ja, das könnte man echt so machen, ne? Vielleicht könnte man äh, das so implementieren wie bei Black and White, das, ähm, bei diesem reh pokémon dass sich ja. Äh, nach den Jahreszeiten richtete. Und das dann halt auch so ein bisschen mit Lauchsalat machen. Das wäre doch cool. He protect, he attack, but most importantly, he quack quack. No. Die zeta What the fuck? Ah, nein, Spaß. <lacht> das ist irgendwie so wrong, ey. Oh Gott, das. <lacht> Das ist irgendwie wrong. Ich hatte Mitleid mit dem Kokobai, wenn es im Kampf wie so eine Keule benutzt wird, ey. Armes Kokobai. Wie auch immer das als Aufsatz für zur Lauchzelots Speer geendet hat. Ich keine Ahnung, ich will's nicht wissen. Die Leute übertreiben mit diesem mit diesen Längen, ey. Was ist denn los? What the fuck? Äh, ja. Soll das eine T Entwicklung darstellen von Zerlauchzelot? Das Pokémon ist noch nicht mal draußen und die Leute arbeiten schon an theoretischen Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei sieht das, to be honest, gar nicht mehr so schlecht aus. Ich meine, sie haben die Monobrau belassen, also ist alles in Ordnung. Solange die Monobrau existiert, ist alles gut, Leute. Das ist eine Aneinanderreihung von Memes. Wir haben hier Link aus Breath of the Wild. <lacht> Wir haben eine Ente aus der echten Welt. Ich spiele Polymerisation und rauskommt... So, Lauchzelot. Ist aber perfekt so. Wobei, warte, warte. Hier fehlt aber noch die Monobraue der Ente. Das kann so nicht angehen, Leute. Wo bleibt die Monobraue? Oh mein Gott. Ihr widert mich an. Ihr widert mich an. Das sieht auch ziemlich nice aus, to be honest. Ich finde diese Anime-Style-Versionen immer ziemlich nice. Die passen so perfekt mit Lauchzelots Blick. <lacht> das ist ein nicer Photoshop. Natürlich könnte so Lauchzelot mit seiner puren Kampfkraft Piccolo, das ist sogar der Oberteufel Piccolo, könnte ihn locker soloen. Kein Problem. Er ist ja Fighting-Type Pokémon jetzt. Können wir bitte so Lauchzelot als Cameo in Rainbow Super haben? LOL. Ist das etwa eine Monster Hunter Referenz? Das ist eine Monster Hunter Referenz. Das ist, das ist eine fucking Gunlands. Das ist eine fucking Gunlands. Der lädt gerade nach. Oh. Ich brauche Sir Farfetched als Skin für Monster Hunter, ey. Bitte, bitte lass es irgendjemanden geben, der Sir Farfetched als Skin als Mod für Monster Hunter einführt. Das wäre so awesome. When you finally evolve after 23 years of struggling and battles. Wie heißt es so schön? Sei vorsichtig, wenn du in der Mittelstufe damals hässlich nennst. It's been 3000 years. Endlich hat Porenta eine Weiterentwicklung bekommen. Also besteht doch auch noch Hoffnung für wohin genau? Tja. Das ist wohl eine äh, akkurate Repräsentation der Verkaufsargumente. Wir haben auf der einen Seite die ganzen vielen Pokémon, die nicht reingenommen wurden ins Spiel. Aber auf der anderen Seite haben wir Solauchsalot. Und da ist die Entscheidung, ja klar, das ist direkt ein 11 out of 10. Good play again. Oh Junge. Das hat irgendwie, ich weiß nicht. Das hat, erinnert mich ein bisschen an äh, Tengen Golden Lagun. Ich sag hier, ja, ich will ein Anime darüber. Ein Anime war richtig nice. Apropos Monster Hunter. Man könnte es auch natürlich so machen. Hätte ich auch. Absolut kein Problem mit. Ich würde auch gerne als Sir, Lock, Sir spielen. Das wäre nice. Danke. Das war's fürs heutige Video. Es gab ein paar sehr coole Memes mit bei. War auf jeden Fall sehr witzig. Sir, Lock, Sir ist ein super nices Pokémon. Und ich hoffe, wohin genau kriegt als nächstes eine Entwicklung. Aber ich würde mir auf jeden Fall ein Anime von Sir, Lock, Sir angucken. Auf jeden Fall. Nicht vergessen, Leute. Revanchieren, abonnieren, liken kommentieren und sagt mir doch, was ist bis jetzt euer Lieblings-Pokémon, was gefällt euch am besten. Also mein persönlicher Favorit ist natürlich Zolauchzelot. Ist ja klar, vor allem durch die wunderschöne Monobraue, die einfach nur Männlichkeit darstellt. Ich spare Geld an für eine Haartransplantation und dann nehme ich Haare von meinem Kopf und packe sie alle hier in meine Augenbrauen. Dass ich so eine wunderschöne Augenbraue habe, wie von Zolauchzelot. Und man sieht sich dann in der nächsten Woche.